Richtiges Händewaschen kann vor Viren schützen. Seifen Sie die Hände gründlich ein. Dazu gehören auch Handinnenflächen und natürlich Handrücken, Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und Daumen. Lassen Sie sich Zeit. Gründliches Händewaschen dauert 20 bis 30 Sekunden. Oder zweimal Happy Birthday singen. Denken Sie auch an die Fingernägel. Hygienischer als Seifenstücke sind Flüssigseifen. Besonders in öffentlichen Waschräumen. Danach die Hände unter fließendem Wasser gut abspülen. Trocknen Sie anschließend die Hände gründlich ab. Zusätzlichen Schutz bieten Desinfektionsmittel.